Heute spreche ich mit dem Halbpraktiker Uwe Karstedt über Trinken. Das tun wir jetzt erstmal. Wir sind nämlich beide Wassertrinker von ionisierten basischem Wasser. Der ersten Stunde. Der ersten Stunde, ja. Wie sind Sie da eigentlich dazugekommen? Das ist jetzt schon so lange her, dass ich es nicht mehr genau weiß. <lacht> Ich kann mich nur erinnern, dass ich äh, davon gehört habe äh, und das gesehen und äh, äh, gelesen habe und sofort wusste, sowohl vom Bauch und eigentlich, das war mein erster Ansatz, das zweite war dann zu verstehen, was es eigentlich ist und äh, habe mir das Verständnis darüber erst eigentlich später gehört, geholt. Aber das erste und das war, wird irgendwann gewesen sein 2006, 2007, so um den Dreh. Also jetzt acht, neun Jahre. Empfehlen Sie das auch Ihren Patienten? Absolut. Ist für mich essentiell, wer immer das machen kann. Äh, natürlich ist es immer die Ausgabe, die man da hat und leider gibt es immer wieder Menschen, die das eben nicht haben können, weil sie einfach die, die Kohle dazu nicht haben. Aber äh, wer immer das ähm, sich leisten kann, ist das eines der essentiellen Basisgrundlagen für Gesundheit. Wir sind ja jetzt hier in Ihrer Praxis und kriegen basisches Wasser zu trinken. Kriegen das Ihre Patienten dann, wenn Sie hier warten müssen, auch? Also äh, erstens kriegen Sie das draußen, äh, steht es immer rum. Ich habe hier einen, ich habe natürlich zu Hause bei mir auch einen, weil ich... Äh, auch weiß, dass es nicht so gut ist, basisches Wasser zu transportieren, geht sehr viel verloren ja. und äh, von daher gesehen ist es schon anzuraten, man hat es direkt vor Ort und macht es sich selber. Jetzt eine der wesentlichen Fragen ist, ist, ist ja einerseits, wie viel davon soll man trinken und wann? Also ich ganz persönlich mache es so, ich trinke jeden, jeden Tag morgens schon mal zwei Gläser Aha. Und, ähm, und dann ist für mich immer der, der, der Punkt, mit dem ich auch hier ganz viel zu tun habe, nämlich äh, äh, jetzt mal am Punkt Magensäure festgemacht. Ich bin kein Freund von Getränken generell zum Essen, sondern für mich mhm. gehören die Getränke immer zwischen rein oder halt äh, eine Viertelstunde, 20 Minuten vorher, vor dem Essen, aber nicht direkt zum Essen. Mein Bedenken ist dabei immer, dass Menschen, die eh schon oft ein zu wenig an Magensäure aufweisen, dass sie sich dann, wenn sie größere Mengen dazu trinken, ob das ein halbes Bier ist oder eine Apfelschorle oder irgendetwas dazu, was wirklich von der Menge her eine größere Menge ist, dann die Magensäure zu verdünnt wird und die Menschen nicht mehr ordentlich verdauen können. Naja, wir sind hier in München wo der Maßkrug die handelsübliche Getränkewährung darstellt, wobei beim Bier muss man ja eigentlich fast schon nichts mehr essen, das hat ja genügend äh, Nährstoffe in sich. Also zum Essen, sagen sie, sollte man wenig oder gar nichts äh, trinken, lieber, lieber dazwischen. Für mich ist es so, was, was nicht heißt, dass man nicht mal, wie es die Chinesen auch machen, mal eine Tasse Tee vorher trinken, um sie ein bisschen anzuwärmen, zu entspannen, und so, das ist durchaus, äh, finde ich, richtig und auch gegen ein, äh, so ein Glas so in der Größe zum, zum Essen zu trinken, ist nichts dagegen einzuwenden, auch von dem Wasser. Aber ähm, einfach zu, zu viel ist zu viel. Aber es Glas gibt, Wein, wunderbar, ja, das es, passt es, dazu. Es, es, es gibt ja, wenn ich jetzt mal ans Ayurveda denke, da gibt es ja auch verschiedene Safttypen. Ne? Die einen brauchen mehr Wasser, die anderen sind mehr so der trockene Typ. Hm. Oder, oder, oder kann man das so generell sagen, dass man zum Essen äh, das nicht machen sollte? Es, es hängt natürlich davon ab, was ich esse. Wenn ich jetzt eine Suppe esse, dann habe ich sowieso ja, Flüssigkeit drin. Da brauche ich dann nichts mehr. Aber wenn ich sehr stark... Äh, gebratene, sehr trockene Nahrungsmittel zu mir nehmen, weil ich etwas angebraten habe oder gegrillt habe. Eben gerade die, die, die, die eiweißreichen Fleischspeisen, wo man viel Magensäure braucht, um ja. die aufzuschließen, viel Pepsin, äh, da äh, sagen Sie, nicht zu sehr verdünnen. Nicht verdünnen, weil es einfach ja, sonst. Zu weil Sie haben kann. ja auch ein berühmtes Buch geschrieben, äh, kann man sagen, Die Säure des Lebens, äh, wo es eben ja. darum geht, dass. Die Leute, je älter sie werden, immer weniger Magensäure äh, produzieren. Äh, wenn man jetzt mal so einen jungen Menschen, äh, Jugendlichen vergleicht mit einem, mit einem 60-Jährigen, können, können Sie das irgendwie mal, mal quantitativ darstellen? Also ein äh, Jugendlicher, sage ich jetzt mal im Alter bis zu 20, hat noch, wenn ich das mal als 100% angebe von der Magensäure, dann ist das ungefähr an die 240 Milliliter, die die so machen in der, in der Stunde. Während, ein, äh, während Menschen, die dann jenseits der 50 sind, 60 sind, schon vielleicht noch 40 Milliliter haben. Und das ist dann schon sehr wenig. Und wenn man da auf diese 40 Milliliter noch eine halbe Liter äh, Bier drauf schüttet, dann bleibt von der Konzentration nichts mehr übrig. Und da wäre ich sehr, sehr vorsichtig oder würde ich auch, auch anraten, mm -hmm. das nicht zu machen. Was nicht heißt, dass diese Menschen nicht danach und davor auch die Flüssigkeit brauchen und auch die negativen Ionen brauchen in diesem ionisierten Wasser, um, eine, um einen verbesserten Stoffwechsel zu haben. Da gehört es wieder rein, aber halt zum richtigen Zeitpunkt. Und jetzt wenn man sich das vorstellt, so ein Viertel Liter fast, also bei einem Jugendlichen, HCl, also Verdünnte Salzsäure, die im Magen mit einem pH-Wert von ungefähr 1,5 produziert wird. Das ist eigentlich eine Menge Salz, was man braucht, um die überhaupt zu erzeugen. Das ist das eine. Es wird ja aus Natriumchlorid, das ist ja Salz, mhm. gemacht. Und auf der einen Seite geht es Chlorid in die Salzsäure im Magen, auf der anderen Seite entsteht das Bicarbonat mhm. im Blut, was ein großer, wichtiger basischer Puffer ist. Mhm. Ich hätte gern, dass Sie mal was sagen, wie viel Salz man braucht. Also erstens muss man hier mal unterscheiden zwischen Salz und dem, was uns als Salz okay. vorgegaukelt wird. Das, was wir als Salz kriegen, ist ein Abfallstoff der Chemieindustrie und hat nichts mit wirklich Salz zu tun im Salz der Erde. Und ein Himalaya-Salz oder ein, ein Seesalz, wenn man also jetzt ein gutes Meersalz oder auch ein Steinsalz, was man bekommt, dort sind alle diese Mineralien und alles Mögliche noch mit drin, was wir brauchen, um überhaupt äh, unseren Körper gut in einem äh, guten mineralischen äh, Haushalt zu halten. Während das Natriumchlorid, was wir da kriegen, mit dann noch ein bisschen Aluminium drin und alle möglichen anderen, das gutes ist kein... Gutes Trennungsmittel, ja. Aluminium, ja. was beim Streusalz ja. immer beigegeben wird, also sehr das stark ist, in der Das Kette ist steht. kein Salz für mich. Ja. Und den Unterschied, den das macht, ist zum Beispiel, dass ein gutes Salz, wie ich jetzt sagte, zum Beispiel jetzt mal als Beispiel das Himalaya-Salz, einen Blutdruck senken kann. Während ein Natriumchlorid den Blutdruck hochjagt, weil es ein Giftstoff ist. Also hier kann man auch schon mal sehen von der Auswirkung her, äh, ist das eine ein Gift und das andere ist ein lebenserhaltendes, gesunderhaltendes Nahrungsmittel, was dazu gehört. Und Salz an sich in dieser Form äh, ist, hat kein großes Limit nach oben. Es ist ein Nahrungsmittel, okay. das Limit kommt von unserem... Geschmacksnerven her und wenn wir da ein bisschen sensibel sind, haben wir auch ein gutes Gefühl dafür, was wir brauchen und wie viel wir brauchen. Also so wie ich sage, beim Wasser ist es wichtig, dass es aus einem Wasserionisierer kommt oder aus einer sehr sehr guten Quelle, äh, so ist es beim Salz wichtig, dass es aus dem Himalaya kommt. Himalaya oder, oder wenn die gut. Meere noch sauber wären, Tja, dann enden. könnte man auch sagen, <lacht> ein Meersalz ist natürlich mehr Ja. ja gutes Salz, weil dort auch noch alles drin ist. Auf dem toten Meersalz steht ja immer drauf, bloß nicht konsumieren, wenn man das als Badesalz kauft. Da ist ja auch viel Dreck drin, ne? Ja. Inzwischen leider. Darum verlagert man sich ja auch das Himalaya-Salz, wenn es eine gute Quelle ist, weil dort eben einfach noch keine Umweltgifte mit dazu gemischt wurden, entweder durch einen Ausfall von oben oder durch irgendwelche chemischen Vorgänge, mit denen man ja. das Salz traktiert hat. Ich nehme an, dass Sie den, den persischen Arzt Faridun Badmangelic kennen, der diese Bücher, Sie sind nicht krank, Sie sind durstig, mhm. äh, geschrieben hat. Der hat ja, hat ja eigentlich eine, eine fast Anweisung, eine klare, dass man immer, eigentlich, wenn man Wasser trinkt, ein bisschen Salz reingeben sollte. Wie sehen Sie das? Mhm. Sehe ich auch, weil das auch eine... Ähm, weil es wichtig ist, dass das Salz dann auch drin behalten wird mhm. ja, und damit das Wasser auch drin bleibt und nicht einfach durchrauscht. Es gibt ja viele, das, äh, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, äh, die auch bei Sportlern kenne ich das auch noch, wo man so viel Salze verloren hat, dass ja. man trinkt und trinkt und trinkt, dann hat man das Gefühl, es bleibt nicht drin, es ist nicht genügend, ich muss noch mehr hinterher. Wasser, mir Wasser ohne Salz bleibt nicht im Körper. Ja. Und, äh, und dann oftmals auch so das Gefühl hat, also je mehr ich trinke, umso. Äh, umso schwächer werde ich dadurch. Mhm. Ähm, nein, das Salz gehört eigentlich mit rein, auch weil es anscheinend im, äh, im, im Wasser noch mal eine bestimmte Struktur gibt und von daher gesehen äh, absolut stimme ich mit überein. Ich habe ja mit, also ich kenne mich ja wirklich eigentlich ganz gut mit Wasser aus, glaube ich, aber in Ihrem neuen Buch 37 Grad, die ideale Temperatur für die Gesundheit, da habe ich etwas gelesen, was mich richtig erschüttert hat. Dass nämlich 99% aller unserer Moleküle in unserem Körper Wassermoleküle sind. Das liegt daran? Das liegt einfach daran, dass diese Wassermoleküle so klein sind, im Vergleich zu anderen Molekülen, dass sie zwar von der, von der Menge her, ja, prozentual, dass man sagt, ja 30% sind ja, feste Masse und der Rest ist Flüssigkeit Genau, diese Wasser. berühmten 70 bis 75% Wassergehalt, die man immer in den Büchern liest. Aber tatsächlich, wenn man die Masse der Moleküle anschaut, das sind 99%. bestehen wir nur zu einem Prozent aus Nichtwassermolekülen. Meine Damen und Herren, muss ich eigentlich noch mehr sagen, um Ihnen klarzumachen, wie wichtig Wasser in Ihrem Leben ist. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Kasper. Danke, gerne.